Gib mir mal ne Flash danach! Gib dir aus Mitte ne Flash! Ja, warte, halt, geh weg! Bot Larry! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Der Bot kommt natürlich lang!